CNC-Maschinen existieren schon seit Jahrzehnten, aber es gibt immer noch eine Vielzahl an Werkstätten, Schulen und Universitäten ohne Zugang zu solch großartigen Geräten. Diese CNC ist speziell für euch. Erstellt wurde diese aus einfachen Materialien, hauptsächlich aus Vierkantrohren und Flacheisen... ...und einfache Werkzeuge reichen zum Nachbau aus, wie eine Säge... ...eine Ständerbohrmaschine... Und ein Gewindebohrer. Die Achsen werden von Kugellagern geführt und 6 mm Gewindestangen wandeln die Drehbewegung der Elektromotoren in lineare Bewegung. Mithilfe der Eigenbau-Plastikgewinde erhält man eine präzise Mechanik, wie in einem meiner Videos des Citizen Science-Abschnitts des diesjährigen Hackaday Prize gezeigt. Die Motoren sowie die Gummirollen sind alten Druckern entnommen und das Getriebe wird von einer Sperrholzscheibe vervollständigt. Die Sensorscheiben bestehen aus Pappe, die mit Farbe imprägniert wurde... ...und abgetastet werden diese von Gabellichtschranken, die ebenfalls den alten Druckern entnommen wurden. Ein Arduino Uno und zwei doppelte H-Brücken werden zum Ansteuern der Mechanik benötigt. Was könnt ihr Bastler und Künstler mit solch einer Maschine machen? Zum Beispiel Glas gravieren... ...Holz bearbeiten... ...Platinen fräsen... ...oder Acrylglas gravieren und zuschneiden. Es handelt sich hier um die einfachste Konfiguration der Maschine, die Software ist in einem experimentellen Stadium und die Vorlage besteht aus fast 20.000 Liniensegmenten. Dennoch hat die CNC die Datei langsam, aber präzise abgearbeitet. Gerade Linien sind in der Tat gerade und die Endpunkte passen perfekt zu den kreuzenden Linien. Die Buchstaben sind gerade einmal 3mm hoch, kannst du den Text lesen? Selbst Aluminium lässt sich mit dieser einfachen Konfiguration bearbeiten. Das Kühlmittel wird manuell zugeführt, der Prototyp ist noch in einem unfertigen Zustand, da die Endfrist für den Hackaday-Preis überraschend früh war. Mit einem ständig laufenden Kühlmittel-Kreislauf können die Späne effektiver abgeführt werden, was glattere Fräskanten bewirkt. Ihr wollt auch solch eine 10 CNC-Fräse haben? Gut, dann beginnt doch mit einem Nachbau. Die Dokumentation zur CNC besteht aus mehr als CAD-Dateien und Plänen. Ziel des Projekts ist es vielmehr detailliert zu erklären, wie CNC-Maschinen arbeiten, weshalb alles mit einer manuell zu bedienenden Version aus Pappe und Büroklammern begonnen hat... ...die mit Hilfe eines Arduino, drei Servos und Batterien auch automatisiert werden kann. Erdacht wurde diese Maschine mit Schulen im Hinterkopf. Genau wie bei meinem Eigenbau-Drucker in dem Video zu Linearantrieben. Um das Optimum aus Maschinen herausholen zu können, müssen die Grundlagen verstanden werden. All das zu erklären ist zeitintensiv, weshalb ich bislang noch nicht dazu gekommen bin, die Maschine mit bipolaren Schrittmotoren oder einem stärkeren Fräser auszustatten. Genau wie für die Antriebe werde ich mehrere Optionen für die Steuerelektronik erarbeiten, sodass ihr die CEC mit eurem Laptop Mini-PC oder Smartphone ansteuern könnt. Studenten, Designer oder Bastler in 194 und mehr Ländern erhalten somit eine Vorlage für eine Maschine, die dazu beitragen wird, ihre künftigen Projekte zu verbessern. Das Wissen um die Open Source, Hard und Software ermöglicht es euch, die Maschine nach Belieben zu verbessern. Hier habe ich eine einfachste Drehbank implementiert. Diese Demonstration einer Zusatzfunktion ist alles andere als perfekt, aber bedenkt, dass diese Fräse zuerst nur als handbetriebenes Pappmodell existiert hat. Ein Aufenthalt im Supply Frame Design Lab könnte dazu beitragen, dass das Layout dieser Open Source Fräse, deren Erweiterungen und künftiger Maschinen noch besser ausfällt professionelle Produktionsmethoden zu berücksichtigen, macht es Menschen überall auf diesem Planeten einfacher, eine Kopie anzufertigen oder lokal eine Kleinserie aufzulegen. Es möglichst einfach für euch zu machen, bedeutet mehr Arbeit für mich, also nix wie zurück in den Bastelkeller. Danke fürs Angugge und bis bald!